Es ist fröhliche Ostern. No, no, no, no, no, no, no, no. endlich wieder im Bett drin. Da komme ich direkt wieder weggeweckt. Wer ist da? Er wachs bald schlaf zu ne? Was geht? Oh, das ist etwas dunkel, aber okay. Hey, ja, herzlich ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zu Fire Emblem Engage. Diesmal habe ich nicht vergessen, den aufnahmenknopf zu drücken. Nein, überhaupt nicht. Obwohl werde ich gerade fünf Minuten irgendwie hier schon äh, aufgenommen und dann gemerkt, warte mal, ich habe gar nicht auf aufnahmen gedrückt. Also ja, ähm, gerade wurde ich von von Fram geweckt, die hat eine Vase von mir zerdeppert. Aber jetzt ist niemand anders gekommen, offensichtlich. Also ja, passiert mal, ne? so aber diesmal habe ich dran gedacht. In der frage ich bestimmt, warum ich schon direkt aus meinem Zimmer rausgerannt bin, ohne irgendwie hi die äh, hier ohne die bandgespräche abzu abzugrasen ja, der grund dafür liegt daran weil ich die am ende des parts machen will ne? und ja weiß nicht. ich habe irgendwie so neun stück oder so von denen angesammelt und mein gott das wird irgendwie viel zu lange dauern habe ich so gefühl dann gucken wir jetzt halt gleich noch supports an und ich will jetzt nicht ich habe mir irgendwie vorgenommen die jetzt immer am ende zu machen weil dann gehen wir irgendwie schneller in die action rein finde ich und ja ich habe übrigens ein hasenkostüm ne? habe ich das schon erwähnt <lacht> Vorhin natürlich erwähnt aber jetzt nicht mehr ähm, ja ich habe auf screen die äh, ich meine ist eigentlich egal wann wir die Bandgespräch machen ne? die wurden sowieso schon freigeschaltet und aktiviert ich muss die ja immer skippen wenn ich die sofort freischalte weil die sich automatisch abspielen so eine sache möchte ich hier noch nachschauen okay daraus mal wir weil Er ist nämlich nicht aufgetaucht im Somniel, als ich hier auf Screen meine Arbeiten gemacht habe. Aber ah, es ist schon am Chillen, Kollege. Naja, also ähm, ihn konnte ich gar keine Geschenke geben, keinen Support aufbauen, weil er nicht am Umlaufen gewesen ist. Hier im Somniel, ne? weil es auch noch im C-Gebiet Deswegen gehen wir dem jetzt hier kurz ein paar Dinger, ein paar Schutz Oh. Oh. Heck, heck. so und Spätestens, als ich seinen Support angeschaut habe, äh, habe ich dann gemerkt, meine Aufnahme war nicht am Laufen. So die einzige, die jetzt noch fehlt, die noch auf C rumlungert, ist Panett, aber die läuft jetzt hier nicht rum. Was auch beim letzten Mal nicht schade. So, wir machen heute auch DLC, ne? und die Sache ist die ich weiß nicht ob irgendwelche sachen die ich jetzt hier mache also ja meine charaktere ausrüsten und so ob das ihr irgendwie einen unterschied überhaupt macht ob ich das hier weil ich auf die charaktere ausrüste einfach nur weil ich ja wahrscheinlich irgendwie vorgebende charaktere und ausrüstung und alles so was bekomme deswegen weiß ich nicht ob irgendwelche vorbereitungen die ich hier treffe irgendwie einen einfluss darauf haben aber ich habe es trotzdem immer gemacht ne? aber da gucken wir gleich später mal ne? erstmal grasen wir hier mal die unterstützungsgespräche ab und dann geht es auch direkt ins DLC. Ne? weil ich wollte jetzt nicht irgendwie die support machen jetzt irgendwie 20 Bandgespräche mit meinen meinen charakteren und dann dauert irgendwie eine halbe stunde bis wir ins die jetzt hier reinkommen ich will sich dass jetzt ja erst vor Kurzem rausgekommen, jetzt will ich nicht irgendwie so so reinpacken, so oh wow, fett neu DLC, ne? Da kommt er halt erst in der Stunde, wenn ich im Part drin bin. Deswegen kürzen wir heute mal ein bisschen ab. guck mal, am Ende des parts die beiden Gespräche. <lacht> 結果 was hat er denn alles gemacht? In die Kamera direkt hier irgendwie so. Drachen Gott, nehmen Sie mich. sehr merkwürdige Kamerafahrt. Okay, ähm, nehmen wir noch hier. Ich habe natürlich viele Gespräche hier mit Vale, freigeschaltet, weil sie neu ist, ne? Machen wir mal hier Hortensia und Bell. Das kann ja, lass mich raten, wie es hier auf, aufläuft. Und ist niedlich Hortensia fühlt sich bedroht, denn fühlt sich 40 schwört sich noch süßer zu sein. Nee. Ja, okay, stimmt. 元私 の強さだけは羨ましいわ。私 es wäre irgendwie mal interessant, wenn das mal möglich wäre, dass wir nach so einer Aussage, dass wir nach so einer Aussage echt nie mehr irgendwie einen Support mit den beiden sehen würden. Äh, läuft natürlich nicht so ab. Ne? natürlich werden die irgendwie noch weitere Supports haben. Dann werden die Freundinnen, ne, sie merkte so, oh, du bist ja gar nicht so böse, ne. Aber immer interessant wird halt irgendwie so echt durchgezogen werden, ne, nach so einem Gespräch. So, jedenfalls unsere beiden Neulinge hier natürlich, und sich sehr schnell verstanden, glaube ich. Ja im ort 様子だと自覚され um だってそれだけのことを知ったんだ wird schon gut gehen die sei 35 ich glaube ich hat sie sehr oh gott da wird auch nicht so da wird auch nicht so rosig no pun intended mit ivy <lacht> あなた und das ist das das ist so, ich kann nicht mehr so gut sein. nicht mehr ありがとう。どんな aber mich und Pandreo nach ewigkeiten wie sich anfühlt。 予定 そんなことは奇遇です。現に俺 <lacht> Irgendwann bestimmt. <lacht> Eines Tages vielleicht. Ich <lacht> war es, der sie shinryu Blumen in den Hintergrund. Ich bin. Da furchtbar gerendert. voll pixelig. Ich Nicht so schlimm wie in Fire Emblem ist, aber irgendwie, da irgendwie sehr komisch in Fire ist irgendwie Ich weiß gar nicht mal, die Perspektive war irgendwie so merkwürdig. Ich zeige, wie so rundlich irgendwie. ich weiß gar nicht wie man das beschreiben soll. Und die Grafiken waren irgendwie sehr komisch im Hintergrund im Firemann-Free-Hauses, im also im Vorgänger hier von. So, okay, bei. Letzte. Schon wieder besondere Musik. <lacht> Attakotan, überhaupt dieser Drachenstein? kann Können die sich nicht in Drachen aber wenn die normalerweise Bluts. <lacht> <lacht> <lacht> ベイル。<笑> Das mal sehen, wie das Spiel endet, obwohl ja, heutzutage am Feiern im Spiel nicht mehr so ein dunkles Ende feiern. Dem sieben hat wortwörtlich damit aufgehört, dass man gesehen hat, wie der Hauptbösewicht von Feiern irgendwie hier entstanden ist. Drachen. <lacht> Aber so ein cooles Ende, bei vor allem dem war ja der Vorgänger von Fire Emblem 6 hat man so eine Art darf weder moment irgendwie und dem Bösewicht am Ende des Spiels gesehen hat, welcher ein Vorgänger der Bösewicht war. So, ähm, okay, wie gesagt, die Bandsprüche machen wir am Ende des Parts einfach nur damit das hier schnell ist, ne? schnell durch ist. Die Unterstützungsgeschwächte müssen allerdings immer so früh wie möglich gemacht werden, weil, wenn das irgendwie so funktioniert wie in den alten Fire Emblem-Spielen, dann würde ich nämlich ähm, Supports verschwenden. Ne? Jetzt sagen wir mal, ich hätte jetzt noch den B-Support für Fram offen ne? und ich würde irgendwie Support-Punkte mit ihr sammeln, dann würden die irgendwie verschwendet werden, weil ich noch den B-Support anschauen muss. Ne? Also, ich muss halt nur so, ich muss sozusagen den A-Support hier öffnen damit ich überhaupt die supports irgendwie freischalten kann ne? während die ganze zeit hier grün wäre und ich die mir noch anschauen müsste dann würde ich die ganze zeit support punkte sammeln aber die würden nicht angerechnet für den nächsten support deswegen müssen die immer so schnell wie möglich ausgegeben werden angeschaut werden glaube ich ich bin mir ehrlich gesagt nicht sehr sicher aber ich glaube so funktioniert das so wir gehen mal was essen ich weiß nicht ob das irgendwie einen unterschied macht ob wir jetzt was essen warte mal habe ich noch so erstmal in den Brummen reinwerfen ne? Habe ich noch so ein Ding hier, ein Vorrat. Äh, ja, doch Vorrat. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hier alles irgendwie einen Einfluss darauf hat. Ration, mein Gott. Ich weiß nicht, ob das alles irgendwie einen Einfluss darauf hat, ob ähm, auf die DLCs, also auf jetzt hier das Kapitel, das wir gleich spielen werden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier essen, weil wir kriegen ja, so wie ich da verstehe, vorgegebene Charaktere, vorgegebene Items, vorgegebener Level und also so was, ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob das Essen, das wir jetzt hier haben, irgendwie einen Einfluss auf unsere Charaktere haben wird, die wir jetzt gleich spielen werden, ne? Aber ich mache es trotzdem natürlich, ne? So, wir... Panett. Mein Gott, Panett. Panett muss immer noch hier den dings bekommen. Ja, den b mit mir. Hm, also ich habe ja gar keinen mehr. Ähm, ich muss auf die Weihnachten. Äh, mit wem könnten Sie ja noch hier den Support haben? Mit Amber. Hm, ja. ja. Ich habe keinen kraut Stimmt dabei, aber... Hab ich ja letztens schon versucht, ne? So. Da kriegen wir nur Geschicklichkeit und Resistenz, okay? Äh, Fisch. natürlich gut toll, wenn wir jetzt den sofort mit ihr auch noch verstehen würden. Die beiden nicht? Wir beide nicht? Okay, das ist kein gutes Zeichen. Okay, zwei Geschicklichkeit. So, weiß jetzt nicht, ob dieses Essen jetzt einen Einfluss auf das Kapitel haben wird. Aber gucken wir mal. Ne? So, alles andere haben wir erledigt ne? Ich habe zwölf Charaktere vorbereitet, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch einen Einfluss darauf hat. Aber wenn wir jetzt sehen. Ne? So, das DLC. Ich weiß nichts über als DLC, außer, dass man, glaube ich, ein paar neue Charaktere wird also da wurde mir auch im Dings gesagt im Hauptmenü nachdem ich das DLC runtergeladen hatte nachdem er freigeschaltet worden ist ähm, damals als die anderen Ringe ja noch freigeschaltet äh, angekündigt worden sind per trailer da hat man so ein Vorgeschmack auf der DLC gesehen und alles was ich weiß ist dass einer der Charaktere der sich in den Drachen verwandeln kann glaube ich oder ein kann, irgendwie so in der Richtung ne? ich habe nur gesehen wie irgendwie so ein so ein Drache irgendwie jemand anderen angegriffen hat. Ne? Und ich glaube, da war sogar einer der eigenen Charaktere. Mehr weiß ich nicht. Ich werde wirklich nichts mehr von diesem DLC. Also gucken wir mal zur Dämonenwelt. Na gucken wir mal. Dämonenwelt 1. Fremde Drachen. 千年 Wer bin ich? Hier? In bin Ich Ich bin hier. Ich bin え、やめておきましょう。何度も ich に in der die weibliche Version, die weibliche Version des Hauptcharakters freischalten. あなた ich kann auch sieben. Ich bezweifle halt irgendwie. Ich komme noch nicht mal auf sieben, wenn man die anderen ersten drei DLCs hier spielt. und also Bezweifle ich, dass wir sieben Ringe bekommen. ずっとありがとう。 ich. <lacht> sehe Nein, ich. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. 僕たちの祈りが本当に本当 私エル。初めまして。姉さん、 与えて嬉しいよ。まるで生きて戻っ der ja, danke. Seid ihr Fram und Clan aus alternativen Universum? Seid ihr seid pink und grün, seid ihr Zwillinge. Ihr seid die Ersten, die mich geweckt haben. Gibt es ja auch eine Alternativ-Version vom Wander, die gut ist. Komm. Hm. Kann ich ja die als Zierringe benutzen? Da wird sogar Sinn machen, glaube ich, ne? 先の異草で離散し yeah, <laughs> 大陸そして naja ich bin natürlich halt jetzt ein Emblem, also was also wir müssen gegen die Embleme alle kämpfen, wenn Sombron die alle hat. 再びそして戦い合い Okay, ich keine Pause. Ne? Ich meine, in alternativen Universum überlebt sie. So ist das Schicksal eines elternteil von einem Hauptcharakter, ein Feind. この 3 7つ。 あの日 3度 ならとにかく ich weiß, wenn ein Bail ist. Die Tochter ist die Oder ist mein Spiegel, meine weibliche Version? Ich 新領主に ja Menschen. た Sie に die Menschen.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 Nase das, das, das, so umutan das. Sai schon, ich bin hier nee, so dass Ich Okay. Oh, geil. Das wäre mein nächster Tipp gewesen. Stimmt, ja. Er schon hat er schon genau das, was ja? ich als einziges wusste. Er kommuniziert sie. Bruder sah gerade ein bisschen aus wie Leo aus. Bei einem Feld sehr perspektiv. Geil. Das war ein Drachen. Ja, eine Manakete auf unserer Seite. Ich weiß, so heißen die nicht in dem Spiel, aber ist mehr oder weniger personen Person, die sich in Drachen verwandeln kann. So, dann hatten wir ja letztens... Wir hatten ja schon so einen Vorgeschmack hier. Also, da habe ich alle es gibt weil ich dachte, wir kommen irgendwie auf eine Weltkarte oder so. So, lass mich das jetzt noch mal hier vertiefen. Keine ne? Einheit, da, da, da, da, da, da. Ja, irgendwie kann ich mich im Schlachtfeld mit Leuten verbinden. Wann spielt die Treffer und ausweichen des da, da. ja für die Bedürfnisse, da, da, wenn der Träger den Kampf initiiert und einen Gegner besiegt. Eingespielt hat erhöht den Wert des Bündnisses, was wenn er den Kampf initiiert und seinen Gegner besiegt. Die Bündnisange für Drachenschlag mit Schwert und Magie selbst Gegner mit hohen Verteidigungen resistent im erheblichen Schaden zu. Ja, ja und das ist, je nachdem wie hoch der Support ist, desto höher ist die Bündnisleiste oder die Level des Bandes. Ne. Äh, in Schlachten in der Demonwelt haben deine Verbündeten und Klassen und Level. Die Items in ihren inventar sind ebenfalls vorgegeben. Du kannst sie aber wie gewohnt zwischen den Einheiten austauschen. Verbündete, die in der Schlacht fallen, kehren im Anschluss wieder zu dir zurück, unabhängig der von dir ausgewählten Schwierigkeit. Der Moment begehen die einzigartige Verbündete, die an starten als sogenannte zur seite stehen. Nell ist ein mächtiger ist eine mächtige Dracheneinheit. Neil gilt als gilt an der Seite von Emblem als fähiger Unterstützer. Ist am vordersten Front jedoch im Nachteil. Fall Nell oder Nell im Kampf gilt die Stadt als verloren, setzt sie also mit Bedacht ein, alles klar. So, wir spielen auch schwer. Ja, ich könnte man hätte noch um umändern können, aber ich wäre sowieso nicht runter oder rauf gegangen, also ja. So das hier sieht noch relativ klein aus wir haben noch fünf charaktere dementsprechend so ist das vogado darunter der tiki arbeit lebenskugel Okay. und da ja, wir haben anscheinend die dlc ringe ja weiß nicht ob ich davon halten soll aber oh, wir haben unsere aber auch noch so. Schauen wir uns mal unsere Charaktere an. Hier haben wir einmal Neil, Neil. Neil. Jenga, Der Zwilling mit Dämonen, dachblut Gütiger Mann, der seine Schwester unterstützt. Und er hat Erneuerung, aber kann es nicht benutzen. Er ist ein Dämonenkind, der kann Äxte benutzen. Letzter Stolz besiegt ein verbündeter innerhalb von zwei Fällen einen Gegner. L die einer krit plus zehn vor einen Zug. Also er oder die einer die gekillt hat. Oh, er, hat ah, er hat diese Waffe. Er hat ahnung ah. Die Waffe habe ich ja auch schon in meinem Spiel standen. Ne? Also wenn ich das hier abgeschlossen habe kann ich ja ihm die Waffe geben. Ne? So und dann haben wir Nell. Oh, Nell. Ältere der Zwillinge mit drachenblut kämpfen mutig an der Seite ihres Bruders. Sie hat dunkler Funke, was wahrscheinlich ihre dafin Fähigkeit ist, ne? Schützerisch. initiiert der Kampf dagegen, der, der Gegner den Kampf gegen Nil Die eine kriegt plus 10 für Einzug. Okay. Oh, und sie hat diese diese Lanze, alles klar. Und ich kann hier anscheinend alle meine Charaktere nehmen. Okay, jeder ist ja auf Level 15, glaube ich, ne? Was haben wir denn hier? Travanda. Er ist ein höheres Level, glaube ich, als mein Spielstand, aber trotzdem schwächer. Wie geht denn das eigentlich? Aber jeder Charakter hat jetzt vorgeschriebene Sachen. Habe ich immer noch mein, ich habe noch mein Hauptschwert, alles klar. So, sie hat ein Schnitter, sehr cool. Aber ich kann nur zwei Charaktere mitnehmen, diesen kapitel und da wir sowieso alle eher auf dem gleichen Level sind, würde ich schon fast sagen, ich nehme Vale mit. Ne? So, alle Hauptwaffen sind hier vertreten sehe ich gerade, damit wir halt mehr von ihr haben. Ne? Deswegen ja, außerdem hat sie eine eigene Waffe, das ist eigentlich auch nicht schlecht. So, warum sollte sie mit einem Donnerschwert kämpfen? Sie soll Magie genauso stark wie ne? So, also ich kann mich ja eigentlich jetzt hier austoben ne mit wegen ich hier reingehen ne? aber wen will ich denn am liebsten nicht ein heiler wäre eigentlich nicht schlecht ne so also was das spiel hat mir mehr oder weniger gerade gesagt ist sie schon sie ist eine mystische sie ist gar nicht nein nein oh oh. Wendigerin königsritter wolfsritter wächter warum hat sie ja nicht ihre eigene aber Charaktere haben irgendwie, haben irgendwie die Skills, die ich denen gegeben habe wir haben alle ihre ihre Skills. Er ist Lanzen Kavalier. Ja, ich meine, ja, nee, ich ne auf jeden Fall wählen. Jetzt kapiert damit mit. anna ihr? Eine Axtkämpferin nur? Was soll ich denn damit? Axtkämpfer, Held. Sie ist ein Held nicht weil ich davon halten soll also die charaktere die in, in meinen spielstand alle dingen sind alle ähm, schon weiterentwickelte einheiten sind einfach nur stärker ja weil die halt das ist irgendwie sehr komisch gemacht hier so sie ist ein höheres level als auf meinen spielstand soll ich bauen heiler heiler und magier heiler und so, erst zum Beispiel nur dort die sind also alle ihre ihre ursprünglichen Einheiten wenn äh, nehmen meinen ja mit ich weiß es nicht ich finde am liebsten noch ein Magier mitnehmen und ein Heiler oder ja ne also nehmen wir keine Ahnung stimmt ich kann ich ja noch mit ja, ne, ich könnte Bale eigentlich mit Kaya geben. Also, was mache ich auch. Ich kann, ich kann aber meine Embleme durchwechseln, ne? Cool. Dann ja, machen wir sie zu einer Magierin. Als ja, eine einer Heilerin. So. Oh, oh. Level sind aber alle nicht ordentlich gelevelt. Nee, warte mal. Ich habe ja noch jemand anderen irgendwie gelevelt, ne? Oder? Ja, ich habe hier bei Left gegeben. Ja, wegen der Erfahrungsplus-Fähigkeit genau. Hm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Verschwendung. Egal. Ja. Ja, sie wird glaube ich eine gute Heilerin, ne? So, du. Was gebe ich euch denn? Weiß ich nicht. ich glaube welche im Leben ich denn am meisten ne? ich, ich muss noch meinen fünften Charakter hier auswählen man nehme ich denn Magier Heiler habe ich ja jetzt Bogenschütze wäre eigentlich nicht schlecht ne ich war niemanden gerade vorbereitet nehmen wir hm, soll ich Celine mitnehmen Sie war auch irgendwie gerade irgendwie vorgeschlagen im Dings, ne? Ja. Außer macht die Beile ausgerüstet, genau perfekt. Ja, weißer Lehen war ja auch gerade irgendwie vorgegeben. So in dem Beispiel gerade, Dann wir sie mit So, dir geben. Wir, wem brauche ich denn? Ja, hm. mit um. leider nicht irgendwie hier zur Verfügung stehen. Warum hat er? haben hat er eine Neuerung. Und er es eindeutig nicht benutzen kann. Ich merke gerade, denn seine Werte sind grottig. Oh, oh. Ich glaube, Roy wäre dann am besten, ne? Er halt stärker wird, ne? Nicht, wie schwächer ist. Oh, oh. 7 sieben, Verteidigung 12 es ist irgendwie gedacht, dass ich mit ihm Dings hier benutze, mit, mit, mit Mikaya oder so, ich weiß es nicht. Okay, irgendwie bin ich da verwirrt. So und du kriegst, ich weiß es nicht. Gehen wir immer sollte So, Soll ich dir auch Corin geben? mit du halt Leute hier... Ja, damit du Leute festnageln kannst, ne? Dann gehen wir dir. Und ich sagen, bei Lev. Sina. Dann muss ich dir aber noch irgendwie ihr Dings geben. Nein. Dann gehen wir dir noch irgendwie weil nicht ich habe kein feuer ja cool musst du mal das hier und das hier und heimel ich will eigentlich noch ein physisches schwert geben für den fall dass wir irgendwie physisch mal angreifen müssen ne? Euch dann eigentlich egal, so wenn du kannst, Dolche noch nehmen. Nehmen wir dir mal einen Start euch und dir geben wir, was auch immer wir noch haben. ne? Donnerschwert? Schwert? Nein, er hatte sie, obwohl ich glaube, bei mir wäre eigentlich besser. Ne? Du bekommst auch einen Schnitter. da. Mehr kann ich ja nicht nehmen. Ne? So, vale hat natürlich noch keine Fähigkeiten. Ich dachte, die Sachen werden ja alle vorgegeben. Deswegen wusste ich jetzt nicht ne? so. oh Nein, äh, was ist denn hier? Mein Gott, ich nehme an, die Charaktere tun ja so oder so leveln. Ne? Okay. Guck mal, wir, wir, wir machen die halt einfach so schnell wie möglich. Wo ne? ja hm. jetzt mehr Magier? Aber da ich nur zwei Charaktere auswählen konnte, nehme ich mal an, diese Level wird nicht so schwierig sein oder so lang sein oder irgendwie so was. Deswegen habe ich irgendwas gegen Drachen. Hat meist in eine Fliegeneinheit, sind hat als Fliegeneinheit beritten der geld als beritten einheit weiß wird da sind einer einheiten ich meine ja ne? stimmt ja eigentlich ich habe nichts dagegen ich habe ritter tot ich kann den wer den ritter tot alfred ich bestimmt der einen hier geben soll allgemein einige Waffen ja einlagern, damit ich darauf Zugriff habe mit einigen charakteren hm. äh, Heilstab, Heilstab, mein Gott. Äh, Heilstab, irgendjemand muss hier einen Heilstab haben noch Pflegestäbe, cool. Ah. So, sind wir jetzt fertig habe ich mal gespannt wie sie aussieht, wenn sie nicht eine, was auch immer ihre Klasse noch mal war So, ich nehme jetzt mal an, das wird jetzt nicht so unglaublich schwierig hier sein. Fremde Drachen, Hammerringaltar, Vorkampf. Haut dann. Eine sehr... sind alles die gleichen Einheiten sich gerade. offenbar Schützen. Ein Schütze. Okay, rein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, mal wir rein. Wird schon klappen. könnte auch Cloud sein, Sehen Frisur, die die Hautfarbe, könnte Fogado sein, könnte Cloud sein aus Final Free Houses. Na, wir, mal, wie wir hier machen ne? Sieht das nicht so schwierig aus, wenn jetzt nur die gleichen Gegner hier sind? Komm kaffee minus 5 oh, sind wir die ninjas aus und fades gewert okay, hat denn die höchsten verteilung ich muss jetzt natürlich erstmal gucken wen ich zu was hier einsetzen kann ne? warte mal ich bin keine weiterentwickelte einheit nein wenn von der Leo voll wähle Bündnis plus meinen um Bündnis mit einem benachbarten verbinden einzugehen. Emblem der Neo geht ein Bündnis mit dem Verbündeten ein und die ebenfalls den Bündnisstatus der Bündnis. von Emblem der Neo kann die mächtigen Bündnisangriff Bündnisschlag nutzen, solange beide benachbart sind. Aber kann ich mich auch verbinden? Anscheinend ja, so. So, aber da jeder jetzt hier. Äh auf dem festen level ist ist eigentlich egal wie ne? ich nicht jetzt hier kenne oh oh. <lacht> ich keine erfahrungspunkte hier Na, verteidigung 9 äh, geschicklichkeit 15 hier keine erfahrungspunkte alles klar das beruhigt mich eigentlich gesagt ein bisschen weil dann heißt das, ich kann ja eigentlich mit jedem hier reingehen und mir sorgen zu machen irgendwie jemanden zu über oder unterleveln dich ne? ich mich auch frage ist ob wir hier Supportpunkte Ihr macht eines dem nutzt halbiert, gegnerische Verteidigung und Resistenz. Sie ein bisschen aus wie sombron jetzt wo ich darüber nachdenke ja ne und sieht sehr aus wie die von Sobron in seiner dachenform ja. aber wenn ich ja keine Erfahrungspunkte kriegt ne dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn ja irgendwie alle Gegner zu erledigen Sagen du kannst ja nicht benutzen, wenn Wolf legt, als ob es Angst mit den schatzberg per Verfluchtereiszene. Die Reißzähne rezitiert die Max-Wahlkapier der folgenden Maximal KP mit jedem Treffer und oh, hält für den Rest der Schlacht eines Es einen man entfernt mit einer Erneuerung. Stab aber das ist natürlich sehr cool. Mit sehr cool meine ich überhaupt nicht cool. Ja, glaube, da muss ich mit beiden treffen. Ich darf ja gar nicht mit meinen charakteren verteidigen. So, oh Momente, cool. Oh, sie hat auch weniger. So, das heißt, du bist irgendwie voll nutzlos. verstehen verstehe dann ihn irgendwie nicht. Warte mal, das Spiel hat mir doch irgendwie ein Tutorial zu dem Typen gegeben, ne? Hier geht es an der Seite von dem Bömer als Unterstützer. Ist dann vor Front hier noch im Nachteil. Äh, weil er ein drach ist, ne? dann bekommt er mehr... Ich verstehe es nicht. <lacht> ja. Sehen wir ein bisschen mehr vom bail weil ich sie wahrscheinlich sowieso nicht so oft benutzen werde in der Story, weil sie halt, weil sie halt hier ja schon so hoch überlevelt ist, ne? So Erneuerung, Erneuerung auf C, das wird sie ja wohl haben, ne? Äh, ja, okay, das heißt, sie kann Erneuerung einsetzen, perfekt. Okay wenn wir den brauchen jetzt also muss ja aufpassen ein bisschen ich natürlich ausweichen würde wäre gut aber das wird glaube ich nicht passieren ne? Das ist ja voll nervig, ey.